Tabellen einfügen und gestalten in Word 365. Wenn Sie in Word Tabellen einfügen möchten, wählen Sie über die Registerkarte Einfügen den Eintrag Tabelle und können über eine Live-Vorschau Ihre Zellenanzahl einfügen. Alternativ bietet Ihnen Word die Möglichkeit, über Einfügen-Tabelle, auch Tabellen über das Menü Tabelle einfügen einzufügen. Hier haben Sie die Möglichkeit, die Spalten- und Zeilenanzahl selbst zu wählen und das bietet sich vor allem an, wenn die Live-Vorschau mittels Zellenanzahl nicht ausreicht. Sie haben hier zusätzlich noch die Möglichkeit, die feste Spaltenbreite oder auch eine optimale Breite an den Inhalt bzw. an das Fenster, den Bereich zwischen linkem und rechtem Seitenrand festzulegen. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, Tabellen zu zeichnen. Hier wird die Rahmeneinstellung, die Sie zuvor festgelegt haben, verwendet. Das heißt, wenn Sie eine Standardrahmenlinie möchten, müssen Sie zuvor sicherstellen, dass diese im Rahmenmenü auch voreingestellt ist, weil Word hier auf die Einstellungen dieses Menüs zurückgreift. Mit Escape können Sie diesen Zeichenmodus wieder beenden oder Sie schalten über die Layout-Registerkarte den Tabellenzeichenmodus wieder aus. Sie können selbstverständlich auch Excel-Tabellen einfügen. Hier öffnet Word Excel als integriertes Programm und Sie haben die Möglichkeit jetzt Excel innerhalb von Word zu nutzen. Zusätzlich bietet Ihnen Word noch die Auswahl von sogenannten Schnelltabellen an, die schon vorformatiert und mit Inhalten gefüllt sind. Anhand von diesem Beispiel zeige ich Ihnen nun die Anwendung von Tabellenformatvorlagen. Sie markieren dazu zunächst die Tabelle oben links bei dem Tabellenmarker und können hier bei den Tabellenformatvorlagen aus der Entwurfsregisterkarte der Tabellentools verschiedene vordefinierte Formatvorlagen für Tabellen auswählen. Hier können Sie auf Standardelemente der Tabelle zusätzlich noch Einfluss nehmen, indem Sie diese anklicken. So können Sie die Möglichkeit der ersten Spaltenformatierung oder zum Beispiel von gebänderten Zeilen oder gebänderten Spalten anwenden. Reichen Ihnen diese Tabellenformatvorlagen nicht aus, können Sie selbst eine neue Tabellenformatvorlage anlegen, indem Sie die Tabelle markieren und bei den Tabellenformatvorlagen ganz unten den Eintrag Neue Tabellenformatvorlage auswählen. Hier haben Sie die Möglichkeit, für das aktuelle Dokument oder für neue, auf dieser Vorlage basierenden Dokumente, also für zukünftige Dokumente, die Tabellenformatvorlage festzulegen. Selbstverständlich können Sie auch einzelne Elemente anpassen. Hierzu markieren Sie zum Beispiel eine Zeile im linken Seitenrandbereich und wählen Sie dann zum Beispiel die Schattierung oder die Rahmenarten, die Sie für dieses markierte Element verändern möchten. Das gleiche funktioniert auch bei den Spalten. Hier ist auf den Spaltenmarkierungspfeil hinzuweisen, der immer dann erscheint, wenn Sie mit der Maus über die Spalten fahren. Und hier haben Sie die Möglichkeit, die Spalte auf einmal zu formatieren. In dem Fall gehe ich jetzt auch auf das Schnellformatierungsmenü ein, das Ihnen die wichtigsten Formatierungsbefehle auch nochmal anbietet. Ein Wort noch kurz zu den Rahmenlinien. Wenn Sie alle Rahmenlinien der Tabelle auf einmal anpassen möchten, markieren Sie mit dem Linksklick auf den Tabellenmarker die Tabelle. Wählen Sie aus dem Schnellformatmenü oder aus der Registerkarte Start oder aus dem Tabellentools Registerreiter die Rahmenlinien und Sie können ganz unten bei dem Kernmenü für Rahmen und Schattierung nun neue Rahmenlinien definieren. Diese werden dann auch alle auf die Tabelle angewendet. Wenn Sie lieber einzelne Rahmenlinien verändern möchten, müssen Sie dazu nun entweder das jeweilige Element anklicken, zum Beispiel für diese eine Spalte, und müssen dazu dann ausgehend von dieser Markierung Ihre neuen Rahmenlinien anpassen. Word erkennt automatisch, dass Sie nun einen Zellenbereich markiert haben und wendet nun, nachdem Sie in der Vorschau festgelegt haben, wo Sie Ihre Rahmenlinien definieren möchten, diese Rahmenlinien an. Meiner Meinung nach geht das aber einfacher über den Tabellenzeichnenbereich. Bereich und dazu wechsle ich jetzt in die Entwurfsregisterkarte und wähle das Werkzeug Rahmen übertragen und kann nun die eingestellte Rahmenlinie direkt mittels gezogener Maustaste auf meine Bereiche anwenden.